individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 2 auf das Hochstöckel. Ja, hallo lieber Podcast-Hörer. Ich bin heute unterwegs in meiner Heimatgemeinde Breitenfurt und mache eine kleine Runde um den Vorderen und hinteren Steingrabenberg und dann wird es weitergehen, hinauf aufs Hochstöckel und von dort dann wieder zurück über den vorderen Steingrabenberg wieder nach Hause. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs auf der Forststraße unterhalb des vorderen Steingrabenbergs gerade Richtung Labenwalde und ja gutes Wetter heute blauer Himmel mit ein paar Wolken momentan so ungefähr minus 2, minus 3 Grad noch liegt ein bisschen Schnee der vor zwei Tagen gefallen ist aber das wird sich wohl auch in den nächsten Stunden, spätestens morgen dann, erledigen. Ja, ich werde jetzt mal Richtung Laub marschieren und mich dann später nochmal melden. So, da bin ich wieder. Bin jetzt in Laub angekommen, stehe gerade oberhalb des Klosters geht ziemlich der Wind, wie man wahrscheinlich am Mikrofon auch hört. Und ja, werde jetzt dann gleich von dieser Vorstraße abbiegen auf eine andere Richtung Hochstöcke. Und ja, noch kurz der Blick aufs GPS. Ich habe jetzt die ersten drei Kilometer ziemlich genau hinter mir. Ja. Und jetzt geht es weiter Richtung Hochstöckel und ich werde mich dann später wieder melden. Kurzer Zwischenbericht. Ich bin jetzt auf der blauen Markierung entlang gegangen bis zu einem kleinen Gedenkkreuz für einen gewissen Rudi kam der sich vor einigen Jahren hier an dieser Stelle das Leben genommen hat. Und werde jetzt hier die blaue Markierung auch verlassen. Und rechts abbiegen, weiter Richtung Hochstöcke. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt am Hochstöckel herum, habe also den höchsten Punkt meiner Tour erreicht und habe jetzt auch schon immerhin gute 5,5 Kilometer hinter mir. Ja, das letzte Stück war jetzt ziemlich gatschig, es dürfte also wärmer werden, auch wenn momentan sich die Sonne unter dichten Grauen Wolken versteckt hält, aber so ein paar Sonnenstrahlen leuchten dazwischendurch noch durch die Wolken hervor. Und die werde ich jetzt natürlich auch mal fototechnisch ein bisschen festhalten. Ich hoffe, dass das rauskommt. Aber wahrscheinlich Eher nicht. Aber das werden wir dann sehen. Ja. Nachdem es da oben im zwischendurch immer wieder ganz schön windig ist, werde ich mich wahrscheinlich nicht allzu lange da herum aufhalten. Sondern werde mich dann wieder auf den Weg zurück machen. Und der Weg wird mich jetzt dann ein kurzes Stück durch die am Sperrberg führen und dann wieder hinunter auf die Vorstraße mit der blauen Markierung und dann am, vorder-, am hinteren und vorderen Steingrabenberg vorbei, wieder ab nach Hause. Ja, das soll es jetzt mal vom Hochstöckel gewesen sein die Bank, die da steht, werde ich mich nicht setzen, dafür ist es einfach zu kalt und zu windig. Und ja, jetzt werde ich mich erstmal wieder auf den Weg machen und werde mich dann später noch mal melden. Die Speerbergsiedlung habe ich jetzt mittlerweile hinter mir gelassen. Ich bin jetzt gerade wieder auf die blaue Markierung getroffen und werde dann jetzt dieser Markierung folgen und dann weiter wieder zum hinteren Steingrabenberg und von dort dann weiter auf den vorderen Steingrabenberg und dann wieder nach Hause. Es kommt jetzt gerade auch die Sonne wieder heraus für einen kurzen Moment sie wird dann wahrscheinlich nachher gleich wieder hinter den Wolken verschwinden aber man merkt, sobald die Sonne heraus ist ist die gefühlte Temperatur gleich mal wieder viel höher um einige Grad das ist richtig schön ja, es wird immer noch ein bisschen Schnee aber dem geht es jetzt langsam aber sicher an den Kragen überhaupt wenn jetzt die Sonne wieder herauskommt. Und ich merke gerade, ich habe mal wieder meine Sonnenbrille nicht mit, aber auch nicht weiter schlimm. Jo, ich marschiere jetzt mal ein bisschen weiter und werde mich dann später wieder melden. Mittlerweile bin ich wieder zum Steingrabenberg angekommen und gehe auch gerade durch den Steingraben und an einem kleinen Bach entlang. Ich hoffe, man hört das auch. Und ja, mittlerweile merkt man, es wird wirklich wärmer. Da ist jetzt die Vorstraße ganz schön nass und kommt auch immer wieder die Sonne zwischen den Wolken jetzt davor, also ich denke schon langsam werden die Wolken dann wirklich aufreißen und den im Wetterbericht versprochenen strahlend blauen Himmel endlich freigeben. Ja, der Blick aufs GPS sagt knappe 9 Kilometer und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 km pro Stunde. Ist jetzt dafür, dass ich eigentlich ganz gemütlich gehe, ganz in Ordnung. Und ich komme jetzt wieder in eine kleine Siedlung. Da werde ich mich aber dann gleich wieder verabschieden. Okay jetzt ein Auto in, die, in die Forststraße, das muss es natürlich auch sein. zwei Traktoren hatte ich ja schon. Scheinbar sind sie jetzt alle unterwegs zum Holz holen. Naja, auf jeden Fall werde ich die kleine Siedlung jetzt nur streißen. Dann gleich wieder in den Wald abbiegen. Und dann... vorderen Steingrabenberg gehen, ja, und schon langsam nähe ich mich wieder meinem Zuhause. Mittlerweile bin ich am vorderen Steingrabenberg mit angekommen und das merkt man wirklich schon im Frühling, also die Vögel sind hier raus und sieht schon, der Boden ist sehr nass und auch die Temperaturen sind mittlerweile schon ein paar Grad gestiegen. Ja, jetzt kann es eigentlich nur mehr besser werden. Ich hoffe man Herz, Mikrofon, ich begleite wirklich Vogelgezwitscher an jedem Eck und End. Und jetzt komme ich hier nochmal an einem kleinen Bach vorbei und werde jetzt die letzten zwei Kilometer bis nach Hause hinter mich bringen. Ja, mittlerweile ist es kurz nach eins. Und jetzt mich dann von nach Mittagessen. Aber am Ende der Tour melde ich mich dann nochmal. So, jetzt lege ich die letzten Meter auf meiner Tour zurück. Zum Abschluss kommt auch noch mal die Sonne heraus. Kapuze habe ich auch schon längere Zeit jetzt hier unten. Ein paar Frühlingsboten konnte ich auch fotografieren. Eine super schöne Tour. Und ja, sind in Summe knapp elf Kilometer. Und ja. Möge mich dann, wenn ich zu Hause bin. So, mittlerweile bin ich wieder daheim. Mittagessen habe ich auch schon hinter mir und habe mir gerade die Streckenauswertung von meinem GPS angeschaut. Es waren 10,5 Kilometer. 350 Höhenmeter und circa zweieinhalb Stunden war ich unterwegs. Den Track verlinke ich euch dann auch noch in den Shownotes. Ja, eine super schöne Tour und vielleicht hat ja mal der eine oder andere von euch Zeit, Lust und Laune, sie auch zu gehen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, ciao, servus, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen -wandern -tauchen